Thank you. Herr Furtwängner, Ihr Werk ist ausgesprochen vielgestaltig. Sie sind Maler, Zeichner und Grafiker. Mich würde mal interessieren, was Sie überhaupt an grafischen Techniken so interessiert. Ein Schwerpunkt in der Ausstellung in Pankow sind ja grafische Serien, die in den zurückliegenden Schaffensjahren, kann man ja so sagen, entstanden sind. Bevor ich angefangen habe zu malen oder zeichnen, kam ich äh über die Radierung eigentlich zur Kunst, also über eine, über eine Drucktechnik, das ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich. Ne? Ja. Naja, man merkt ja, Sie sind sehr technikaffin. Ja? Ja. Haben Sie sich diese technischen Feinheiten selbst beigebracht? Wie äh, sind Sie dazu gekommen, ja. also sich so auch vielgestaltig also ja. auch ähm, bewegen zu können oder äußern zu können? Also einmal zugeschaut, klar, wenn man anfängt als Student, irgendwie, sieht man sollte man dann schon sehen, wie, was andere so machen. Ja? Ja auch künstlerisch, aber eben auch technisch, was da machbar ist. Und dann tut man sich dazu sagen, versuchen, selber anzueignen, in einer eigenen Sprache natürlich. Ne? Und ja, ich habe also teilweise aus dem, äh, aus dem, aus dem Müll von, von Leuten Platten wieder rausgeholt, die sie weggeschmissen haben. Ja, und so. Also immer, es war immer so ein so eine Gemenge. Ja, und mir war es relativ schnell klar, es hat, man hat nur eine Möglichkeit, wenn man sich, ich mal, eben unabhängig macht. Also sprich, man braucht das Material selber, okay. Druckmaschine, Schriften. Und da habe ich einiges, ja, das braucht man einfach, ja. um sich dann da, je nachdem, auch mal daraus spontan zu bedienen. Und das ist ja bei, bei Harald Weller eben hier genauso, mhm. dass man eben dann rückgreifen kann oder eben ergänzen kann. Mhm. Und ja, so entstehen eben die Arbeiten dann versetzt. Mhm. Ja. das eine ist ja, sind die technischen Möglichkeiten, das andere ist ja immer eine Frage also auch des künstlerischen Inhalts. Ja, wo setzen Sie an? Ist die Idee erst im Kopf und dann ähm, gucken Sie, welche Technik dafür ähm, sich anbieten würde oder wie ist auch, der Arbeitsprozess? Auch, ja. Ja, das hat das Schöne bei den Büchern, dass Sie manchmal nicht das was vorschreiben, aber doch eine Möglichkeit geben, das so in eine Richtung mhm. auszuprobieren. Und, ähm, die Grafik entsteht ja auch bei Büchern, die ich mache immer sozusagen unter der Hand, also es ist ja nicht so, dass ich mich hinsetze und mache die Grafik endgültig und dann wird die einfach abgedruckt, sondern mhm. entsteht da wie hier drin, eben manchmal wird was verändert oder weggelassen ja. und je nach Inhalt und Text, äh, klar, überlegt man sich schon, gehört da eher ein Holzstück dazu oder wird es farbig, sehr farbig oder eher schwarz-weiß. Mhm. Wir haben in der Ausstellung oder zur Ausstellung diese, das Künstlerbuch noch nochmal neu herausgegeben als faximilie druck ähm, Apoetoma ist ja ein Dreiklang aus ähm, dem Gedicht von August Stramm-Weltwehe, Gedanken von äh, Blaise Pascal und Ihren Kommentaren, sage ich jetzt mal dazu. Äh, wie sind Sie eigentlich auf diese Texte gekommen? Also August Stramm kenne ich schon, da war ich da war ich 20 Jahre alt, also die Texte, die wenigen Gedichte, die es gibt, er ist ja früher gestorben mhm. im Ersten Weltkrieg, haben mich immer irgendwie, also gibt es einige Arbeiten, wo er in irgendeiner Form mal, mal vorkommt. Mhm. Blaise Pascal ist nun was, nun was ganz anderes, aber manchmal ergänzen sie auch Widersprüchliches und ja. wenn man dann die Freiheit hat, selber noch was dazu äh, zu ja, zu, nicht zu schreiben, sondern zu setzen oder zu ergänzen, ähm, auch durch Zufälligkeiten. Mhm. Also durch einzelne Worte oder, oder Endungen entstehen dann eigentlich nochmal ein anderer Zusammenhang oder ja, andere Sätze oder Halbsätze. Mhm. Ja. Ja. Ja. ich sehe Ihre, also dieses Buch auch ein Stückchen so als Kommentar an. Ne? Ja, auch der Titel Apoetomal ja. kann man ja auch ähm, Poet rauslesen, aber man kann auch Atomat rauslesen. Ja. Also das ist ja Ja, also Künstlerbuch äh, ist ja auch ein Begriff, der ist ja sehr, sehr, sehr dehnbar. Ne? Also ich behandle meine gedruckten Bücher auch als Malerbuch, ne? mhm. weil ich halt eigentlich primär mal, doch Maler bin, ja, ja. aber halt ab und zu mal oder regelmäßig Bücher macht. Ne? Das ist der einzige Unterschied. Ne? Mhm, okay. Und ähm, früher war es schon so, dass es sehr viele öffentliche Sammlungen gab, die das doch also mal hin und wieder oder auch teilweise regelmäßig erworben haben. Mhm. Und da sieht man halt auch in, in der Zeit, wie sich das verändert. Das ist also jetzt eigentlich mehr gekippt, dass also die öffentlichen Sammlungen nur noch, also in meinen, nur noch sehr wenige gibt, die das erwerben. Mhm. Und meistens eigentlich dann private Sammler sind, die, private Sammler. Ja, mhm. ja, die also da eigentlich einen Zugang haben, teilweise auch über Jahrzehnte, ja. mhm. die also. Ist halt eine Welt für sich. ne? Ja. Bücher ist einfach taucht ja im offiziellen Kunstmarkt eigentlich so gut wie nicht auf. Ja, das Phänomen ja, eigentlich. Ja. Halt, was sehr Spezielles. Ja, kann man nicht erklären. Kann man nicht erklären. Ja. Gut, es ist ein künstlerisches Objekt und hat auf die Art und Weise also auch einen besonderen Wert äh, und auch eine besondere Relevanz, also auch in der Rarität, ja. in die es dann sicherlich ja. auch ist. Ne? Ja, ja. Aber ein Buch ist eben halt sehr intim und mhm. ja. Ja, versteckt und ja.